Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Queen Hell mit dem Nico. Hallo. Ah lol, ich war glaube ich die ganze Zeit wirklich geduckt. Oh, spannend. Ja, ich war ich, ich war geduckt. So, ich oh, geh erst wow. mal schlafen. <lacht> Mach du, gute Nacht. Denn mir geht's nicht gut. <lacht> Ich versuche dir gerade äh, T-Aktien ins Gesicht zu schlagen. Nein, bitte nicht! So, ich bin gerade. In? In, ich bin ja, glaube Ende der letzten Folge noch gestorben. Deswegen. Bin ich gerade sehr auch. voll und sehr gut äh, <lacht> bei der Energie dabei. Deswegen. Äh, so, jetzt machen wir das Feuer. So, benutzen trockenes blatt denn ich habe noch ein bisschen rohes fleisch alter braucht es viel energie holy shit um ein bisschen teuer zu machen ja so wir brauchen hier ein paar holzscheiben hey. bananenblätter wie geht's mir denn so ja, eigentlich ganz gut scheiße hier geht's scheiße. war jetzt mein Gäste hier scheiße. Ich frage mich, kann man diese größeren Bäume irgendwie auch nochmal fällen? Ich drauf. glaube nicht. Wie kommt man denn sonst an Holzscheite? In diesen Dingen hier kriegt man doch nur, in diesen Stück Dingen hier kriegt man doch nur lange Stücke. Ja, du, es gibt aber größere Bäume. Oder irgendwann mal mit, ähm, mit dem Eisen. Kann man sich eine Eisenachs vielleicht machen? So, Adam Minecraft-Style. <lacht> das wäre geil. Man sieht, wie viel Plan wir vom... Sch hey, wir haben ganz viel Plan. Viel haben. Hey, Juli, Juli, pack ja. die Axt aus. Juli. Oh. <lacht> Warte. Alter, nein. Hör auf! Wie viel viel der der Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ey, das ist doch Hör da, ich hab ihn. Oh Mann, Oh ist das zum Kotzen? zum Kotzen! Stefan, gibt's so viele Le so <lacht> Leopold. <lacht> Klar, der Leopold. Er kennt ihn nicht. Ich bin Mann, schmutzig. Ey. Ich bin schmutzig. Und ich bin jetzt hier genau auf den Bambusschalen <lacht> gestorben. Oh, ich bin stumm! Mein Speer ist weg. Oh nein! Dafür, dass ich gerade sehr gut dabei war, eigentlich. Äh, <lacht> Bist du jetzt wieder gestorben? Hast du ihn ausgenommen? Ja. ja. Kann es sein, dass du mein Speer aufgenommen hast? Ich habe hier einen Speer liegen, ja. Willst du den oder? Nee, egal. Weil du gehst ja wahrscheinlich wieder auf Tour, oder? Nö, ja, ich oh. wollte mal hier in der Basis ein bisschen was Okay. Bei helfen zum Aufbauen hier. Aha. Aber jetzt bin ich erstmal eine Viertelstunde, jetzt bin ich mal eine Viertelstunde, damit beschäftigt, meine Sachen aufzuheben. <lacht> oh Mann. halt jetzt hab ich den gedroppt, ich Idiot. Und eine Banane und eine Banane und noch eine Banane Alter. und noch eine Banane <lacht> und eine Steinfinger und eine Banane. <lacht> Nochmal eine unbekannte Frucht und eine Banane Ich hatte den Vogel, Ich hatte den Vogelnest, ich hatte den Feuerbrett. ist Alles zu kurz, Leute. Ja, ganz schön belastend. So. Also ich hab noch äh, 15 Bananen, meine Bananen sind noch alle da. Gut, dass, die Bananen, dass die Bananen da bleiben, das ist wichtig. <lacht> ja. So. Noch ein bisschen Proteine, oh. da war doch noch ein bisschen gebratenes Fleisch in der Kiste. Ja, es ist, liegt da auf dem Feuer. Muss mal gucken. Ja, nee, hier eine Kiste, bevor das dort. So, meine Proteine sind voll, bisschen ist das Wasser zum Putzen, noch. Ey, echt. Und dann, und dann bin ich tatsächlich bei allem voll. Was war gelb, Bananen, wa? Ja, genau. <lacht> Hast ja nur eine Kiste voll damit? Ja. Die, Boah, die müssen die müssen, die oh, müssen Menschenfleisch ja. verdorben. Hier ist lauter hm. verdorbenes Fleisch. Hm. Aber die ne, Nimm von den alten Bananen da rechts links. Ja, ja, klar. logisch. Ich kann nicht. Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> ich kann ja immer nur eine drauf zugreifen. Mh, okay, jetzt brauche ich äh, noch Grün und ein bisschen So, ich wollte aber eigentlich äh, nach Holzscheiten ausschalten. Ja, die brauchen wir. Weil die weil wir die jetzt in. Hier, hier kriegt man Holzscheit raus. Mengen brauchen. Oh bei dir ein Baum? hallo oh, Ja? Da war bei, bei mir bis gerade keiner. Das ist einfach so äh, aufgetaucht plötzlich. Ja, siehst du mal? Und hier kriegen wir auch einen Holzscheit raus. Jetzt ist meine kaputt. Ähm, <lacht> ähm, so, das Axt kaputt. Arsch. Arsch. So, das hier gibt doch... zwei Steine, war Ja, Judy, das ist mir vorhin erklärt naja ah ja stimmt. Wo hast denn du die ganzen Steine hin, die du aufgesammelt hast? Äh, uh, im Inventar. Halt die mal ab. Das sind doch noch welche in der Kiste normalerweise, oder? Ja, aber nicht mehr viele tatsächlich. Vollscheid! Gib weg! Gib weg! Ja. Gib weg! Da ist ein Giftfrosch! Alter! Ach so! Ich dachte, ich dachte schon wieder in Jaguar. Nee, nee. So, Achtung, Baumfeld. Ja, hab's gesehen. Soll ich da jetzt schon einen langen Stock ansetzen? Ne, okay. Auch's lange Stöcke? Hier nicht zu. Die langen Stöcke kriege ich jetzt hier erstmal genug raus, selber raus, aber auch halt erstmal Holzscheite. Mhm. Für? Alles was man hier zu bauen hat? Hier ist noch ein Unterstand oder so. Keine Ahnung, was So ja, den kann ich mich ja kümmern. Mach ich aber schon. Machst du Unterstand und ich mach das andere dann, oder wie? Ja, okay. Alle diese scheiß Pflanzen hier. Geht mal endlich weg. Ich brauche okay, noch. Okay, jetzt. Und sag jetzt mal bitte, was. Wird hier jetzt gebraucht? Ach, vermutlich Seile. Ja, davon haben wir ja auch ein paar hier. Lol, man kann. Hä? Okay. Hä? Was? Man kann Seil nehmen oder man kann drei Seile nehmen. Oder alles. Oder alles. Hallo? Hä? Sind jetzt keine langen Stöcke hier? Doch. Warum kann ich die denn nicht platzieren? Oh, geh doch, guck. Ich kann das. Bei mir passiert ja nichts, wenn ich da... Wenn ich ja, da du brauchst halb. auch keine mehr. Brauchst auch keine mehr. Hä? Also <lacht> bei mir hier braucht du einen. Nee. Brauch nur noch Seil. So. Ja, Seil habe ich auch, aber kann ich auch nicht platzieren. Hä? Du bist Host, das kann nicht sein. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich sag nur, wie es ist. So, bei dir steht es jetzt aber. Ja. Okay. Wo sind jetzt die zwei langen Stöcker, die ich weggeschnitten habe? Die habe ich aufgeräumt. Ah. Äh, okay. Was finden wir denn hier eher? Palmendach oder Bananendach? Guck mal um dich, Judy. Hier stehen überall Palmdinger. Ja, okay, dann nehmen wir Palmdach, was? Warte, wie viele Bananenblätter kann man aufnehmen? 6. Wie viele brauchen wir? 16. Der Nuss runtergefallen, ich hab's es genau gesehen. Wie viel hast du noch? Das dürfte eigentlich genau die... reichen hier. Echt? Ich hab noch einen anderen. Ich glaube Spiel ja. Nein, nein, eins! Du hast eins? Ja, ich hab den ja noch. Ja, dann guck mal weg. Achso. Ja? Street home sweet ah, home, naja. Platziert es mal. Ja. Was soll ich passieren? Ich Was? Quark quark, quark, quark, quark, quark. Irgendwie scheint die Synchronisation nicht so ganz so. Guck mal, yeah, Ioni, yes. hier, hier liegen doch haufenweise Steine. Oh ja, tatsächlich. <lacht> Wusste ich. Ich glaube, es kommen viel mehr kleinere Sachen jetzt aus einem Baum raus noch zusätzlich. Gefühlt ja. Alter. Sonst waren es doch nur zwei Stöcke und das war's oder so. Ja, ja. Weil wir ja eigentlich noch nie genug normale Stöcke hatten oder so. Immer zu viele. Aber okay. Alter, es ist schnell dumm geworden hier. Jo. Vor 10 vor, vor Sekunden war es noch taghell. Das Problem ist halt, ich sehe halt auch nichts. Ja. Ich sehe schon was hier, aber. Oh. Teraki-Fleisch verbrannt. Hm. Oh. Ja, das habe ich dahin. Aber ich kann noch ein bisschen Jagger. Wobei also, ist noch 14 Stunden gut. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe schon, was hier. Man müsste nur treffen. Pilz verdorben. Geil. Was brauchen wir denn da hinten für den Unterstand? Warum habe ich den eigentlich gebaut? Noch ein paar lange Stöcke. Warum habe ich den gebaut? Na, no. Damit wir hier speichern können? Aber das können wir jetzt auch an dem hier machen. An, an welchem? An dem Unterstand, den wir hier gebaut haben am Feuer. Ah, damit wir zu zweit schlafen können. Ah, ja, gut, Ahnung. das können wir machen. Wir können ja einfach ein anderes Zelt missbrauchen und dann nochmal irgendwie... Mehr Wie viele lange Stücke brauchst du? Ja, ich sind hier. Ja, perfekt. Hallo? Hi. Jetzt. Ja, Seil. Ich hab keine Seile. Good. Hast du Seile? Uh, ich hab. Hier. Aber, ich kann keine platzieren. Doch, doch. Nee. Jetzt. Woll? Oh Palm. Jetzt. Das sind Palmenblätter. Palmenblätter haben wir da drüben. Hinterm Ding. Oder hier. Oder da. Achso, da ja. Ich muss mich mal wieder untersuchen. Oh, oh was heißt das? Eins, zwei, lass mich raten, Ekel. Drei, vier, fünf, fünf Wege. Brauchst du noch Bananenblätter? bitte. Pal... ach so, es sind Palmen... Wait. Nicht Banane, sondern Palmen. Ach, es sind Palmenblätter auch. Ja. ja. Die Palmenblätter müssen noch hier hinten welche liegen. Aber die jetzt trocken sind. Obwohl es regnet. du Leute. Ich, ich muss mich auswählen. Dann tue dies. Alles klar. Du hattest doch letztes Mal hier ich was muss. gemeint von ähm, dem Schmiede. Ja. Haben wir sowas schon noch nicht, oder? Doch. Echt? Guck mal. Dieses große Runde hier. Ah. Und okay, wie verwendet man das jetzt? Da muss Kohle rein, ganz viel Kohle, also richtig viel Kohle. Ja. Und dann musst du sozusagen hier unten setzt du dann sozusagen das Eisenerz hin. Machen wir mal. Oder hast du das gemacht? Wir hatten nochmal noch Eisenerz. Ja, das habe ich schon gemacht. Wir, Ach, wir haben schon fertiges Eisen. Ach, wir haben Eisen. Ich glaub, das ja. Cool. Wir haben Eisen. Bist mit dem Eisen gestorben oder was? Nee, in der Truhe. Dann sagtest du, Alter... Schreib dreimal, wo haben wir Eisen? habe keine Antwort. Ich hab nichts gehört. Acht. Nee, was sind das? Ich glaube links, wenn mich nicht alles täuscht. Ob sie Oh, 100 Knochen. Disgusting. Oh. Oh. Doch ein oh, Stein oh, und Feuerasche, Ding. Geschmol. geschmolzenes Eisenerz. Genau. Es klingt aber noch nicht wie sauberes Eisen. Es sieht auch nicht. Aus. So habe ich das jetzt hingeschnitten. <lacht> Muss ich verarschen. Ach ne, ist wieder auf dem Haufen gegangen. Okay. Okay, ein Eisenerst kann man auf jeden Fall mit irgendwas verbinden. Oh. Ach, da stand 1 Lebensmittelvergiftung, nicht minus 1. Oh. Okay, ein Upsa. Eisen, ein Ei, ein geschmolzenes Eisen und ein Stock. Sind zumal Versuch zumindest du mal zwei, zu zwei zwei Sachen, die man kombinieren kann. Was kann man da jetzt? Was könnte man da jetzt logischerweise noch verbinden? Ein Seil. Habe ich versucht? Nein. Okay. Äh... Was hast du jetzt gemacht? Ein Stock und ein Eisen. Ein Stock und ein geschmolzenes Eisenerz. Tja. <lacht> genau, tja. Tja. Hm. Eins verdammt gute Frage. Ja. schmutzig. Warum bin ich denn jetzt schmutzig? Weil, bloß, weil ich jetzt das Tier ausgenommen habe, oder was? Oh, Nico, wir brauchen noch mal zwei lange Stücke zum Kotzen. Geil. <lacht> was mache ich denn warum? Warum habe ich denn jetzt gekurzt? Keine Ahnung. Blätterrüstung. Nico, was ist das denn? Gute Frage. Als ob, wir uns aus, als, ob wir, als ob wir uns aus Blättern eine Rüstung machen können. Ich weiß noch nicht, wie man die verwendet, aber... Wie hast du, Warum haben wir das jetzt bekommen, einfach so? Weil ich das gecraftet habe. Also, hä? Lol. Ich weiß noch nicht. Okay. Ich, ich kann es zerstören. Das ist nicht das, was ich unbedingt machen möchte. Ich weiß nicht, wie ich das ausrüste oder wie ich es weiter verwende kann man auch mich mit nix verbinden. Ach so, wenn man hey, bei dem ah, das oh. Fleisch Erstens. ohne Witz, Nico, das Picari Fleisch, das ist besser, wenn du das roh ist. Also? Du kriegst zwar du minus kriegst fünf kein... Geistig. Du kriegst minus 5 geistige Gesundheit und ein Parasiten, dafür kannst du aber gleich einen Pilz wieder essen. Du hast aber 75 Nein. statt 60 Proteine und 20 Fett statt 16 Fett. Hä? Ja. Macht denn? Wo ist denn gekochtes Fleisch? In den Küsten? Oder so? Ah ja, hier ist überall Menschenfleisch. Mm. Ja. Wie es in der nächsten Folge weitergeht und was wir aus Eisen noch so craften können. Äh. Warte, jetzt. Das sehen wir in der äh, nächsten Folge? Warum tauchen einfach random Sachen auf? Ich muss Gute Nacht. Okay. Nico ist verwirrt. Ja. Nico schläft. Wir bedanken uns. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.